Hi Ingo. Hi. Uh, du repräsentierst welches CMS? Ich repräsentiere hier TYPO3. Um, kannst du kurz eine kurze Geschichte erzählen über TYPO3, wie es entstanden ist, wer es erfunden hat? Also TYPO3 ist erfunden worden von Kaspar Gahoe 1997, wo er angefangen hat Content-Management-Systeme zu machen. Um, zuerst als closed source, da hieß es noch TYPO und das TYPO3 war dann seine dritte Version, um, die dann im 2000 veröffentlicht worden ist. Ihr seid ja, soweit ich weiß, inzwischen auf der Version 5 oder. Wir sind jetzt auf der Version 6.0. 6.0? Im mhm. April wird die Version 6.1 erscheinen, ja. Aber es heißt weiterhin Typo 3, weil der Name eben. Genau, der Name Typo 3 ist entsprechend fest. Und auch, ich sag mal, das CMS und andere Sachen, die wir drumherum gemacht haben, heißen weiterhin Typo 3 und haben dann den Namen CMS oder Flow oder Neos dahinter. Mhm. Äh, kannst du uns zwei Vorteile nennen von Typo 3? Zwei Vorteile. Zwei Vorteile. Ähm, oder schwer. Ein Vorteil ist, dass das System sehr stark auf Enterprise-Kunden ausgestreckt ist, das heißt sowohl was Mengen als auch Technologien als auch ähm, ja, alles was im Enterprise-Bereich benötigt wird da vorhanden ist und ein weiterer Vorteil ist halt die starke ähm, Nutzung in Europa, was sehr viele Entwickler dazu zieht, sehr viele Agenturen dazu zieht, sehr viele Leute die es entsprechend einsetzen und was natürlich die Entwicklung und die Benutzung entsprechend verstärkt. Und der zweite Vorteil? Das war der zweite Vorteil. Das war der zweite Vorteil. <lacht> ja. Dann nenn uns doch mal zwei Nachteile von TYPO3. Was würdest du oder wo würdest du sagen, dass TYPO3 Schwächen aufweist oder weiste Schwächen auf? TYPO3 weist Schwächen auf. TYPO3 weist dann Schwächen auf, wenn es eigentlich eher kleinere Webseiten sind. Weil man natürlich mit dem System, was Enterprise machen möchte und aufwendige Sachen machen möchte, bei einfachen Webseiten mit Kanonen auf Spatzen schießt. Da kann man sicherlich einfachere CMS-Systeme nehmen. Und man muss sich natürlich schon ein bisschen in Technologien einarbeiten und sie verstehen. Äh, man muss halt was lernen, aber das muss das man, denke halt ich bei jedem. content management system Vielleicht muss man bei TYPO3 ein bisschen mehr lernen. Mhm. Du meinst, der Einstieg in TYPO3 ist weitaus schwieriger als jetzt zum Beispiel in WordPress oder in Drupal oder in andere CMS-Systeme, so wie ich das raushöre? Es kommt darauf an, welchen Bereich man machen möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne eine Webseite machen, ich nehme mir ein WordPress und installiere ein Theme. Ähm, ist das natürlich deutlich einfacher als bei Typo 3, wo es erst gar keine Themes gibt. Mhm. Das ist ein Unterschied. Wenn man aber sagt, ich möchte gern für WordPress, für Drupal, für Joomla was programmieren, dürfte der Aufwand ähnlich sein. Verstehe. Äh, welche Zielgruppe spricht denn hauptsächlich Typo 3 an? Gibt es da einen bestimmten Bereich, wo ihr sagt Community eventuell oder vielleicht doch lieber Privatpersonen? Also Typo 3 spricht schon eher Konzerne, Unternehmen an die eine entsprechende aufwendige Webseite haben, entsprechende komplexe Systematiken dahinter, Workflow-Systematiken, Berechtigungssystematiken, solche Sachen. Mhm. Kannst du uns eine oder eines der bekanntesten Webseiten nennen, die mit TYPO3 realisiert wurde? Es gibt da relativ viele. Ich meine, alle größeren Firmen haben damit was gemacht. American Express ist einfach ein Beispiel. Oder Tamron, die Hersteller von Objektiven als Beispiel. Ähm, Metabo wird da mitgemacht, ähm, Lufthansa macht da viele Sachen mit, ähm, müsste ich jetzt diese Referenzliste aufzählen. Mhm, wunderbar. Würdest du den cms garten auf der CeBIT als Erfolg bezeichnen oder würdest du, beziehungsweise würdest du dir wünschen nächstes Jahr auch nochmal an so einem Projekt teilzunehmen? Ja. Hier als CMS-System natürlich. Ja, also auf alle Fälle, es macht dir unheimlich Spaß den ganzen Tag zu stehen. Es sind viele Leute, die sich interessieren, unheimlich viele Leute, die sich auch informieren. Und das ist, ist eine tolle Sache. Das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist halt auch viel, viel Zulauf, ist viel Aktivität hier. Das ist schön. Wunderbar. Dann bedanke ich mich jetzt mal äh, herzlich bei dir. Bitte? Und äh, wie lange seid ihr denn noch da? Bis Samstag? Bis zum bitteren Schluss? Bis, bis Ende Schluss, ja. Wunderbar. Das bis heißt, beim Abbau seid ihr auch mit dabei? Wenn die Kollegen da sind, ja. Ich bin Samstag nicht mehr da. Aber auf alle Fälle bis zum Schluss sind die hier und passen darauf auf, dass alles noch in Ordnung ist. Wenn man Wunderbar. Verlässt. Vielen Dank, Ingo, Bitteschön. für das tolle Gespräch. Und bis uh, demnächst. Danke. Danke.